Du jetzt Musik? Nee. Ohne Musik bei mir. Also Reifen Niveau 3. Und schauen wir mal jetzt, was das Beispiel hier ist. Berufsaufgaben. und oh, Überraschung. Äh, komplizierte Einheiten. Ja, was sollte das jetzt bedeuten? Das bedeutet eine Kombination von Einheiten, die irgendwie sich ändern und so. Laut einer Definition der Meile sind 5 Meilen gleich 8 Kilometer. Rechnen Sie 45 Meile pro Minute in Kilometer pro Stunde um. Und umgekehrt 20 Meter pro Sekunde in Meilen pro Stunde um. Mhm. So, was steht da 45 Meile pro Minute? Wie viel ist eine Meile? Wir haben schon gesagt, dass 5 Meilen 8 Kilometer sind. Also 5 Meilen. Also wenn wir dies hier durch 5 machen, dann haben wir 1 Meile. Und das bedeutet, wir müssen auch das hier, die 8 Kilometer durch 5 machen. Also eine Meile ist 8 fünftel Kilometer. Hm, na was? Und eine Minute ist 1 Sechzigstel Stunde. Also das bedeutet, was haben wir jetzt hier gemacht? Diesen Doppelbruch, also man muss 8 fünftel durch 1 Sechzigstel, also 8 mal 60 durch 5 und dann mal 45, wenn man die Rechnung macht, da ist das Ergebnis schon. Und umgekehrt ist 20 Meter Sek in pro Sekunde in Meilen pro stunden zu berechnen. Das bedeutet jetzt 20 Meter. Mhm. Wie, viel? <lacht> ja, wie viel ist ein Meter? Ja, man weiß es eben nicht, aber man kann das auch berechnen. 5 Meilen, also Meilen sind 8 Kilometer, halt also 5 mal Meilen sind 8000 und und wir wollen 1 Meter, also das muss 5 durch 8000 sein, da ist es, 5, ja? 8000, das 1 Meter, was hier steht, das steht hier jetzt als Meile, wir haben einfach 1 Meter in Meilen umgerechnet, und eine Sekunde, eine Sekunde, also ist eine Stunde ist 60 Minuten, und 60 Sekunden, also das umgekehrte Kehrwert ist halt eine Stunde, 1 ja? Ein durch 60 hoch 2 Stunden sind eine Sekunde, 1 durch 3600 ist es. Und wenn man hier jetzt die Rechnung wieder machen glaube ich, ist das Ergebnis 45. Das kann man selber überprüfen. Das ist nicht immer richtig hier. Und das nächste hier, äh, wenn es nicht richtig ist, bitte schreiben Sie einen Kommentar darüber. Und jetzt hier 9000 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist 9000 Mal. Das wollen wir jetzt hier. Das ist die zweite Aufgabe: die Beschleunigung 9000 Meter pro Sekunde Quadrat. Das wollen wir in Kilometer pro Stunde zum Quadrat umrechnen. ja Und das bedeutet Meter pro Sekunde zum Quadrat. Meter, das wollen wir in Kilometer pro Stunde zum Quadrat. Ein Meter ist ein Tausendstel, ein Tausendstel Kilometer. Und eine Sekunde ist 1 durch 60 zum Quadrat Stunde. Aber wir haben das jetzt hier als Quadrat. Das bedeutet, das Ganze müssen wir nochmal zum Quadrat schreiben. Und das bedeutet jetzt hier wird oben 9000 mal 60 hoch 4 sein und das Ganze durch 1000 und da kommt das Ergebnis heraus. Hoffentlich richtig. Und damit es klar wird, also dass es eigentlich keine Rolle da spielt, was da überhaupt steht und dass man auch mit unbekannten Sachen umgehen kann, da ist die imaginäre Insel Atlantis, da messen die Leute die Masse in Zons. Was das auch immer ist, die Strecke in Elken, die Zeit in Fans und die Kraft in Bands. <lacht> zwei Zons sind drei Kilogramm, vier Elken sind 5 Meter und 8 Fans sind 9 Sekunden. Ein Band ist ein Zond mal Elke durch Fans hoch 2 Da sollte jetzt die Kraft sein. Und die Kraft auf unseren Messeinheiten misst man bei dem SI, dem genormten System, in Newton. Und ein Newton ist ein Kilogramm mal 1 Meter durch Sekunde. Zum quadrat Und das bedeutet jetzt hier, wir haben wie viele Newton, Wind 27 Bands, 27 Bands, 27, das muss ich auch wieder korrigieren, das ist 27 hier, wie auch immer, Pff, um Gottes Willen. Und dann kommt Zond und Zond wollen wir, Bands sind, wo steht, ein Band das ist ein Zond mal Elke durch Fans Quadrat, also da muss man 27 wieder schreiben werde ich danach korrigieren. Und das bedeutet jetzt hier, 1 Zoll, wie viel Kilogramm ist? 2 Zoll sind 3 Kilogramm. Also wenn ich hier durch 2 mache, muss ich auch hier durch 2 machen. Also 1 Zoll ist 3,5 Kilogramm. Da ist es. 1 Zoll ist 3,5 Kilogramm. Was steht danach? Eine Elke. 4 Elke sind 5 Meter. Also wenn ich das jetzt hier durch 4 mache, muss ich auch das durch 4 mache, machen. 1 Elke ist 5 Viertel Meter. Da steht es, eine Lg ist 5 Viertel Meter. Und 8 Pfands sind 9 Sekunden. Das bedeutet, das muss ich hier durch 8 machen. Auch hier also, ein Pfand ist 9 Sekunde. Da steht es darunter, ein Pfand ist 9 Sekunde. Warum habe ich das hier zum Quadrat? Weil hier diese Einheit zum Quadrat steht. Da steht es auch Quadrat. Und auch bei Newton ist pro Sekunde Quadrat. Und dann... Hier haben wir alle Einheiten, die mit Newton ein, übereinstimmen. Ja, und daher können wir das jetzt berechnen. Und das Ergebnis ist hoffentlich richtig 40 Newton. Danke sehr.